Hey und herzlich Willkommen zur dritten Folge von Minecraft Bugner. Ja, dann werden wir drauf schauen, hätte ich gesagt. Sicher. Auf jeden Fall. 2, 1, eins. Oh. Jetzt müssen wir uns mal zusammenfinden, oder nicht? Ja, jetzt warten wir mal ein paar Sekunden. Aber geh Dias finden. Ja, ja Dias, Dias finden. finden. Ja stimmt, ey. Wir wollen zusammenfinden. Das sieht jeder drüben. Hey Dias! Wo? Ich komm von da, wo du bist. Ich, ich, bin, ich hab mich da eingebaut und baue grad ab alles neben mir. Und da sind einfach einmal gewesen. Das sind Instant Dias da. Geil, Alter. So, jetzt können wir uns langsam la bewegen auch schon. Wo Alter, nice. Oh. Sogar eine größere Ader. Ja. Ey, 8 Dias guck years. Years. ich. Ich kenn schon Dias ah, Brust. Alter. Ja, bist du mal. Ja, ich bin jetzt auch vorher 4 Alter, schon. Wir brauchen ja, unbedingt hundwürdiger Glückverzauberung, wir hätten schon die volle Armee. Und du. Wir wären schon in der Nähe da Levels farmen. <lacht> <lacht> Ey, und Rest ist ein bisschen lang da. Oder? Ja. Da, oder? da ja. Silberfische an der Top, guck ich. Wo bist du eigentlich? Ich bin da links. Ja. Wo ah, waren jetzt die Diers? Ja, ich bin genau von dir. Ja. Oh. Ah. ja, die Diers waren da drinnen. Ja, ja meine waren genau da, da rühm, Alex. Bei den nächsten Tiers verzauert oh. sie und macht sie so voll neue äh, Iron-Spitzhacken, wie sie gelack aus. Geht aber echt was zu machen. Warst du da drüben schon? Nein, da drin war ich nicht. Warte, langsam kann ich mal essen. Nur langsam. Langs. Langs. Langs. Noch mehr Iron. Ja, ich Iron haben wir dann schon eigentlich? 13. Na wir brauchen noch Ambos. Aber guck, ich wir da einiges an Eisen wieder haben. 13. Okay. Ja, dann geht's jetzt da Am Amboss langsam aus. Ah, also, Spots brauchen, muss eigentlich jeder noch abbauen, dann haben wir genug Eisen. Okay, Gold hey, cool. ist natürlich immer cool. Auf das Cabo in der Nähe. <lacht> Gut, Äpfel brauchen wir auf jeden Fall noch, guck ich. Mhm. So sollst ja einer ähm, Äpfel farmen oder wollen wir kurz so fleißig Videos oh, wow. finden? Nein, nah, bist Jetzt. du wahnsinnig. Das können wir machen, wenn wir die nicht gehen, müssen. wir. Ja, Ja, hast ja, du ja. Wobei, ja, aber da kannst du noch... Schon noch? Ah, dann sollte ich noch das, ja. das kann. Okay. Oh, <lacht> Junge. Ich <lacht> nicht in die Lava. Ich sneak auf jetzt und sneak sie mal so. Ich bin ja jetzt so. So, und was Ja, Du hast da schon nicht gesneakt aufbaut, stell dir mal vor. noch wie man es. Ja, aber man guckt, wie man den Namen sieht. Das ist immer praktisch. Schon gar nicht. <lacht> Ich bin schon Level 10, nice. Ja, muss du überhaupt Levels farmen oder lieber Dias? Ja, Dias. Ja, das hast du recht. Wo bist denn du eigentlich in die -Kopie? Ich bin da gerade ein bisschen Ding. Bisschen da oben. mich. Bissl da, ja, um oh, ich <lacht> verstehe ich schon. Ich. <lacht> ich kann ich. Ich kann mal ein bisschen. Was denn? Irgendwie kein Glück. Kein Glück. schauen wir schau mal schon mal auf. Ah, so, höher müssen wir noch. <lacht> Ich bin jetzt auch am Streep-Miner da. Irgendwo in der Bumper. So, jetzt fangen wir mal an. Ja, Eis. Braucht schon Eis. Mhm. Da ist der Cookie. Ja <lacht> so, und das schon ja. seitlich wieder bauen. Drei vorne und seitlich. Ja, sieh. Ja. Jo, Eisen ist überall. Max, jetzt ist gerade okay. Was habe ich gehört? <lacht> Noch mehr Eisen, Alter. Mein Ding ist gerade eingegangen, wo bist du? Warte, ich bin eh fast grad um, okay. <lacht> <und du lacht> alle weg. <lacht> <lacht> ja, und jetzt links du die Höhle entlang? Ja genau, du bist richtig. So, Dann um <lacht> strip meinen Weg. <lacht> Was brauchst du? Äh, uh, Werkbench bitte. Ich hab's auch nicht. Also Werkmensch. Ja, so, läuft für dich. <lacht> ja, ich mach Ofen mit Auto einfach Eisen bitte. Ich muss mir eine naja, neue Spitze machen. Ich kann dir 15 Eisen anbieten. Warte, und Öfen, wir können immer wieder brutzeln gehen. Warte, nicht schlecht. Ähm, machen wir kurz einen Blatt. Tack ja. <lacht> ja. Tak, tak. Hau rein, was du hast. Gut. Oh. Du hast die gut am Abbott. Die hab ich eigentlich gerade, oder? Ach so. Ich muss immer mal wieder Items vernichten gehen. Ich hab schon wieder so viel Risk, die nicht Guck, ihr da die ihr den vernichten. Ah, Eisen, das zahlt sich yeah. komplett aus. Ah, so. Nice. Eigentlich brauchen wir nicht mehr Eisen, wenn wir schon vor der Haustür liegt. <lacht> ja. Das sagt mir nicht nachher. Kriegt man Levels, wenn wir Eisen... Ich ähm. Okay, gute Idee gewesen. Und schon guck ich so, fuck. Ich war mal gerade aus, gell, damit wir uns dann nicht die ganze Zeit über den Weg laufen. Und schon wieder alles noch ne? Und, so und Emerald. Auch schon wieder Emerald. Alter, wir sind ja. <lacht> so. <lacht> Hätten wir jetzt statt Emeralds jetzt noch Tiers angefunden? <lacht> Normalerweise ist es zehnmal öfters. Jetzt gucke ich, wir gehen einfach oben auf hier und suchen ein Villager-Dorf ein und trainen einfach alles, was man so trainen kann. Mhm. Auf jeden Fall. So ein das ist wieder Dias, ich bin nice, <lacht> <lacht> mhm. ähm, oder doch doch doch doch doch doch ich doch doch das doch doch doch du doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch Ja, doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch bergauf? ist nicht schlecht. Mhm. Dias. Dias, Dias, Dias. Dias. Dias. Alex, äh, wir sparen, wir müssen unbedingt Glück Machen wir ah, mal da, ich glaube. Hat schon irgendwer währenddessen Lapis gefunden. Hm? Ah ja, fuck, ah ja. Lord, wir haben kein Lapis. Ah ja. Lol, wir haben kein Lapis, aber die ist. Ah, An ja. ah, haben wir ja. Um Ja, Alex. Oh, dass wir da ist mal daneben dahin, weil. Bei uns gibt es nicht, dass man keine Liebe haben. Ja, hast du mit angezogen? Ja, mit, bin mir nicht sicher. Ja. Eigentlich habe ich schon alles Durchschauen ja, bei mir, aber... Ja, die Level 1 zu zaubern geht mit Lapis. Ja, nein, da war, ich muss man also eine Spitzhacke machen. Ja, so viel Ding habe ich eine. Da holst Spitzhacke, holst Schwert, holst irgendwas? Nein. Oder... Ranger verzaubern muss schon Spitzhacke. Oder? Ja, da haben wir schon daher ja, wahrscheinlich. Ja, das ist dann neben wahrscheinlich Schon wieder Emerald, das ist nicht immer. <lacht> ja, Lapis wäre mal gut. <lacht> Aber du musst dir mal irgendwas anderes verzaubern. Es ist das Spitzhacke verzauerst, dann kannst du nicht mehr ja nicht verzaubern. verzauern bauen wir wo? Also Wie viel wüssten ich könnte noch mal einen Ambus bauen. Damit man einen mit dem umschleppt. Ja, geht auch schnell. Jetzt verzauber mal eine Schaufel, Iron Schaufel. Oder Hutschaufel. Oder, ah, iron das shower. brauchen wir später noch. Axt. Unbreak. So ja, wow, mehr. dann kann ich nichts mehr verzaubern, aber ich muss das verzaubern. Ja, dann. Ja, alle anderen jung. Jetzt schauen wir mal, ob. Lack okay, so auf die Gabel, das war. irgendwas. Okay, das sagt es Keine Ahnung. Scheiße, das ist da? Das schmeckt mich. Ich hab echt nichts Vielleicht sind wir in der falschen Version noch. Habe. Und immer mal wieder alles mit, nicht dass wir da wieder alles verstrahlen wie so eine. Goldmaster? Eigentlich finde ich Ja... Ja, beim Update. die Ja, überhaupt. Ich mache mal an. Wir haben genau null Eisen und einen Amboss Cookie. Also eigentlich brauchen wir... Höchstens, wir wollen Monkey, tun ja... Eisenschwert mit Fire Aspect machen. Ja, mit Feuer, ne? Diamantschwert kann kein Feuer haben. Oh. Ohne Buch zumindest. Es hat uns auch viele auf. Okay. Alles dunkel. Da schlagst du mich einmal mit der Iron-Schwert um, und dann mit dir schwert Oder? Oh. So, so ja. ich glaube, den auf die Seite. Dann du schaffen. Nein, ich hab Hey, das kann ja jetzt so lang sein. Tick, tick, tick, tick. Ja, Licht war nicht, ja, passt nice. Ich sorge für alles, ja, nix. Gesorgt für alles. Also, zeit sind wir alle auf dem Server. So. <lacht> Ach, es kommt aber nur gerade aus mit dir. Ja. Lapis, Lapis, Lapis, wo bist du? Oh, das sehe ich weiß nicht, dass du uns das gefunden hast. <lacht> <lacht> wir haben schon mal verzauern Mal was für eine Höhe Lapis ist. Lapis? Höhe? Ja. Schau mal, Philipp. Ja, aber wir brauchen zum Verzaubern noch einmal mehr Lapis, also wenn wir nicht einmal Gliedschauen. <lacht> <Hey, mein Gott. lacht> ich bin gerade am Lack googeln. <lacht> ja, das schau ich, schon Lapis. Lapis. Lapis. Lapis. Lapris, war dunkel. Du bist so ziemlich dunkel unterwegs. So. Licht ging an. Kann auch bei Dorfbewohnern gekauft werden. <lacht> uh, das kann wir uns. <lacht> <lacht> <lacht> hm. Ich muss wieder was Sachen weg haben, das gibt's nicht. Aktuell von. Ich gefunden. Du? Ja, ich schau kurz an, ob irgendwas ist. Keine jo. Ich soll die Fackeln craften, aber dann habe ich keine Sticks mehr. Kein Holz mehr mir meine. Äh, ich hab nur zwei sonst gut vielleicht. Ja, dann crafte ich mal bei Fackeln. Ist irgendwie schon gemütlicher. Ähm, soll sie überhaupt die ganze Zeit mit dir Haki abbauen Hey, Nein, ähm, ja. so dass du mindestens 9 Obsidian aufbauen kannst oder also. Aber hey, ich dürfen, nicht. glaube, nicht. Zweites Hürden würde also, ich auch cool. machen. A Lapis, Alter. Gebs ja, geht so. Alter, wie geil. Hey, wir finden mal Sachen. Ich bin geflasht. In der dritten Folge habe ich mit dem Steve gleich noch genau gar nichts gehabt. Ja. Hm. Noch mehr Lapis, Cookie. Nice. Ich, ich hab schon 27 Klappi. Hab's sie es dir noch gelassen? Nein. No. No. Schau wohl? Schon laupt, oder, Cookie? Ja. Ja, ich dachte, dass wir ewig eh zurückrennen haben müssen. Ja, das wäre unnötig. Ja, das Bald zurückgehen wir nicht. Mhm. Noch mehr Lapis? Das ist Wir haben noch gleich dabei, gehabt. Ja, warum brauche ich eigentlich? Ja, oder geht's weiter? Ich bin also gerade genau ganz woanders, wo du bist. <lacht> ja aber ich wusste, wurscht oder? Ja Ich baue das ganze Razzle und du nicht mehr auf okay. Dir von dir, dir, dir Ja. <lacht> Axe, ich okay, hab keine mehr, ich mach mir mal Das lag kurz auf Ja, Axe, komm mir Ja warte, ich schau noch kurz, ob es so weitergeht Nein no. Schaut nicht so aus Ich mach 3, Eisen, und 4, 1 und Ja okay, komm zurück Bam bam bam. <coughs> Wo bist denn du? Wenn du zugehst, siehst du links einmal, also wenn du zugehst links einmal ein uh, Ding. Links oder man. Oh. Linke Seiten ist ein uh, Eingang. Ja, ich glaube man. ein lange Strip mein Gang. Yeah. Ja. Und dann irgendwo okay. bin ich halt. Mein Name ist das 60 Gramm, nice! Wir nehmen die aus, Leute! Oh. <lacht> wo bist du? Ja, wo bist du jetzt? Da, ich bin nur mal dumm. Da. Ah, da! Da ist ein Emerald, da übersehen, oder? Ja, ich baue den auf die Rasse, dann fasse ich nicht mit Da ist ein Bier, ich das ist wichtiger. Du wirst nur froh sein, wenn es so. Ach du, da ist du Lava unterhalb, klar, schon aufpassen. Jo. Ja. Jo, ja, du hast was. Lore? So, ich weiß nicht, was sonst noch das ist gut, mein 30 Sekunden sind wir schon weg. Also, nur ab. Good, Und du bist Ach, gut, da ist alles. du? Ja, wir sind im Grunde nebeneinander. Da sind wir, ja. Jetzt Ja, 20 Sekunden. Okay. Eigentlich stellst du? Nix mehr auf. Ist gut. Ja, ja da. <lacht> da oben gehen gemacht? Ey, gefährlich da bei dir. Ja, ja bisschen nein, nein. Da, aber. Leider nicht wissen. <lacht> hm. Philipp hat schon wieder nichts. Ja, wir haben Dias gefunden wieder. War sehr gut. Ja, wir haben es neben uns Dias ausgelockt. Das ist natürlich noch besser. Perfekt. <lacht> <lacht> Also, ist ein Vorklick für die anderen zum aufbauen Ja. ja. Emerald brauchen wir unbedingt. Tja. <lacht> <lacht> Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.